Sie stehen kurz vor der Abreise, die Mitarbeiter der Kinderhilfe Litauen. Vorsitzende Eva Klingenberg hat in den vergangenen Wochen die Hilfsgüter zusammengestellt, die nach Kaunas, Celswa und Kleipeda gebracht werden sollen. Und das sind in diesem Jahr gar nicht so wenige. Wir haben jetzt äh, insgesamt bekommen wieder sechs Paletten Medizinprodukte. Das ist natürlich wunderbar. 30 Paletten Hip-Nahrung. Ja, und noch äh, manches andere. Ich habe schon äh, fast 1000 Nikolaustüten auch noch besorgt. <lacht> also ähm, wir haben wunderbare Sachen. Genau. Viele Schrobenhausener Bürger, große und kleine, sind in der alten Lagerhalle an der Neuburger Straße vorbeigekommen, um warme Kleidung oder andere nützliche Gegenstände abzugeben. Ein Flugzeug mit... mit... Ein paar Kindern und Leuten, die man reinsetzen kann. Und das Schloss mit, mit drei oder vier Prinzessinnen und einem Prinz. Und das Schloss kann Musik machen. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Klingenbergs diesmal aus der eigenen Familie. Die fünfjährige Lucia, Enkelin des Kinderhilfegründers Manfred Schwag. Ich ich darf, ich darf allen packen helfen und dann darf ich noch, dann darf ich noch alles oh, die rumtragen. Du <lacht> ja, bist eine große Hilfe, ge? du reichst mir alles an mhm. und wir packen es in Kartons. Natürlich hat auch Lucia schon Geschenke zusammengestellt und im Sommer zusammen mit ihren Freundinnen eine Benefizaktion mit Kindercocktails gestartet. Ganze 78 Euro kamen für die litauischen Kinder zusammen. Und auch beim Einsammeln der Geschenktüten im Schrobenhausener Land hilft sie fleißig mit, wie hier in Weilach. Der dortige Kindergarten beteiligt sich erstmalig an der Spendenaktion. Wir haben das aufgefangen, das Thema in Bezug auf St. Martin, dass einfach die Kinder äh, angehalten werden, das selber zu machen, dass selber ein kleiner St. Martin zu sein und einmal äh, sich von einem Kuscheltier zu trennen. Und Heier hat es natürlich nur sehr gut angeboten, weil wir 40 Jahre alt geworden sind und wir haben unser Leitfaden miteinander, füreinander und da war natürlich das total passend. Uns war wichtig bei der Aktion, dass die Kinder einen besonderen Bezug dazu kriegen. Und deswegen haben wir keine fertigen Tüten genommen, sondern haben äh, leere Papiertüten verteilt. Und dann haben die Kinder die mit Horn und haben es daheim individuell gestaltet. Was dabei so rausgekommen ist, wahre Meisterwerke. Ich habe da ein Weihnachtswarm mit Geschenken draufgemalt und noch so ein Papier draufgeklebt mit Weihnachtsachen drauf. Sterne, dass die armen Kinder sich freuen. Du hast ja auch ein Bild drauf geklebt von dir. Warum? Dass die wissen wie er ausschaut. Und wo die Spenden nun hinkommen, das wissen die Kleinen auch schon. Zu die armen Kinder, Weil die nichts zum Essen und keine Kuscheltiere haben. <lacht> Und auch sonst fehlt es den dortigen Einrichtungen an einigem. Dank der Kinderhilfe Litauen hat sich aber auch in diesem Jahr wieder etwas getan. Im Kinderheim in Kaunas wurde der zweite Therapieraum fertiggestellt, den können wir jetzt bewundern. Der wurde vor kurzem eröffnet und es wird auch begonnen den Kinderspielplatz einzurichten im Kinderheim, dass dieser wirklich hässliche, triste Innenhof ähm, schöner wird und kinderfreundlicher in aller Frühe setzen sich Eva Klingenberg und ihre Helfer in Bewegung, damit die litauischen Kinder auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsfreuden aus dem Schrobenhausener Land erhalten.